Seit einiger Zeit gibt es in League of Legends jedes Wochenende einen neuen Spielmodi, wie zum Beispiel dieses Wochenendes Orf war. Davon gibt es nicht allzu viele, doch die, die es gibt, werden wir euch jetzt nach und nach vorstellen. Wenn möglich auch jedes Wochenende das aktuelle. Und dieses Wochenende, wie schon erwähnt, macht Orf den Anfang. In Urf geht es darum, wie in einem normalen Match auch, die gegnerischen Türme zu zerstören und an den gegnerischen Nexus zu kommen, um diesen zu zerstören. Dabei gibt es jetzt eine, einen klitzekleinen Unterschied zum normalen Spiel. Beim normalen Spiel könnt ihr euer Mana verbrauchen und habt normale Abklingzeiten, wohingegen ihr in Urf keine Abklingzeiten habt fast, beziehungsweise sehr, sehr viel verkürzte Abklingzeiten und das Mana von euch wird auch nicht verbraucht. Oder falls ihr andere Energien nutzt, wird dieses auch nicht verbraucht. Oder diese werden nicht verbraucht. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, läuft auch gerade ein Uhr Gameplay im Hintergrund. Da seht ihr, wie ich gerade Wukong spiele. Der eignet sich, finde ich, ganz gut, da ihr euch eben sau viel bewegen könnt durch seine Fähigkeiten, die ja dauernd wieder ab sind. Und ja, ich habe keinen Manaverbrauch, also ist geil. Doch woher kommt dieser Name Urf, beziehungsweise was war es ursprünglich, woher kommt es? Urf war ein Champion in League of Legends, der 2010 als Aprilscherz erschaffen wurde und tatsächlich auch eine eigene Geschichte und eigene Fähigkeiten hatte. Doch konnte man Urf nie wirklich als Champion auswählen, sondern ihn nur auf der Karte als Geist bestaunen da er von Warwick laut der Story getötet wurde. Dies wurde auch nochmal verdeutlicht mit einer speziellen Aktion eines Warwick-Skins, und zwar des Urf Warwick-Skins, oder bei dem Warwick eben die Haut von Urf trägt. Außerdem wurden mit der Zeit noch zahlreiche andere an Urf angelehnte Skins released, wie zum Beispiel ein Tamken-Skin. Oder ein Skin oder auch ein Udia-Skin. Dies sind jetzt nur Beispiele. Es gibt auch noch ein paar andere Champions, die so einen Skin bekommen haben. Jetzt habe ich ja gesagt, diese sind mit der Zeit erschienen. Das heißt, beim ersten Mal, als Urf, der Spielmodus Urf oder auch Ultra Rapid Fire erschienen ist, da ist der erste Skin rausgekommen von Warwick. Das war am 1.4.2014, eben am 1. April. Und später im nächsten Jahr 2015 sind dann wieder neue Champions rausgekommen, da es ein Rework sozusagen dieses Modus gab, wo es ein paar kleinere Änderungen gab, die aber nicht irgendwie das Spiel groß verändert haben. Im Laufe dieses Jahres wurden erneut Skins rausgebracht für, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, zum Beispiel Tahm und zudem wurde im Laufe des Jahres auch eingeführt, dass, ja eben wie ich schon am Anfang erwähnt hatte und wie das jetzt alle wissen, jedes Wochenende ein neuer Spielmodus kommt. Unter dieser Rotation ist auch Urf.